Hallo, ihr Studenten in Deutschland. Ich bin Andrea Wegener und ich melde mich hier von der Insel Lesbos. Man sieht das so im Hintergrund, Palmen und Olivenbäume. Ich bin seit eineinhalb Jahren hier und arbeite im berühmt-berüchtigten Lager Moria. Wir betreuen dort Flüchtlinge ähm, mit Hilfsgütern. Wir versuchen, dass sie einen guten Platz im Camp bekommen, was heute gar nicht mehr so einfach möglich ist. Die Verhältnisse sind prekär, das habt ihr sicher gehört. Die hygienischen Verhältnisse sind eine Katastrophe, vor allem mit Blick auf Covid macht uns das große Sorge. Aber viele Sachen machen uns Mut. Zum Beispiel, dass ihr laut für Lesbos habt. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle Hingabe und für alles, alles Laufen. Ich bin hier und bin gerne hier, weil ich Jesus nachfolge. Und Jesus war der, der auch gelaufen ist, der zu den Armen gelaufen ist, um ihnen die gute Botschaft zu ja, weiterzugeben, dass... Ende, dass es ein Ende von Armut gibt und von Ungerechtigkeit. Und so ein ganz kleines bisschen versuche ich das auch hier mit meinem Team. Wir versuchen einfach die Hände und Füße von Jesus zu sein und den Leuten zu zeigen, dass sie gesehen werden und dass sie nicht vergessen sind. Von daher herzlichen Dank, dass ihr uns dabei geholfen habt. Tschüss!